Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPEEO, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute wieder ein kleines Live-Commentary hier im Start. Hier Black Ops 2 Team Deathmatch Nuketown, ja. Und heute muss ich mal ein paar so Sachen ansprechen, ja. So auch was das letzte Video betreffen, sage ich mal. Und ja, fange ich auch mal direkt an. Und zwar meinten viele unter dem letzten Video so, dass das Gameplay total scheiße war: Commander, krieger -Niveau, dies, das. Und dass es dann halt einfach nicht krass war. Und meine Freunde, da muss ich euch natürlich zustimmen, ja, das war jetzt wirklich nicht allzu krass, meine Freunde, war jetzt nicht so gut. Und ich versuche das auch ein bisschen zu verbessern, ja, also versuche jetzt auch gleich hier erstmal zu verbessern, dass es jetzt heute mal ein bisschen besser wird, das Gameplay. Aber ich kann euch nichts versprechen, weil, ja, ich habe halt wirklich eine sehr lange Zeit überhaupt nicht gezockt und deswegen kann man jetzt auch nicht erwarten, dass ich hier der Oberjigolo bin. Aber meine Freunde, ich versuche natürlich ein bisschen auf die Gameplays auch zu achten, ja für meine Abonnenten, ja. Und mal gucken, ob das so klappt. Sollte an sich natürlich ein bisschen klappen, ja. Und ja. Läuft jetzt ja auch bis jetzt ganz gut. Nur dieser Super Soldat ist irgendwie ein Hurensohn, aber egal, ja. Und was ich genau, was ich noch klären wollte, ist, dass viele immer meinen, so dass meine Videos, also meine Live Commentaries irgendwie nicht live sind und irgendwie nachkommentiert sind, was ich aber irgendwie nicht verstehen kann, weil ja, warum sollte ich das machen? Das wäre ja an sich mehr Arbeit so für mich. Das immer hier zu faken, ja, aber ich habe gehört, einer, der ein oder andere macht sich ja ähm, so die Arbeit, so im deutschen Biss, ja, ich will ja nicht pushen. Und ja, aber ist ja an sich egal, meine Freunde. Dieser Typ mit der Remington ist auf jeden Fall ein richtiger Hurensohn. Und ja, ist auf jeden Fall dem entspricht nicht die Wahl, so meine Live-Commentaries, die sind auch wirklich live. Die sind jetzt ja auch nicht so krass, dass man irgendwie denken könnte, dass die gefaked sind, ja. Also ich verstehe nicht, warum das so manche irgendwie denken. Aber ist ja auch an sich egal. Und ich habe heute noch ein Thema dabei, was natürlich auch ein bisschen wichtiger ist, meine Freunde, ja. Und zwar muss ich erstmal so eine kleine Vorgeschichte erzählen. Und zwar war ich gestern, nein, war vorgestern, glaube ich, so ein bisschen am Kudamm im München shoppen, ja. Also im Gucci-Stores, dies, das, LV hier am rocken sein. Und ja, war ich noch ein bisschen unterwegs. Bin natürlich auch ähm, nicht zu Fuß hingegangen, sondern mit meinem Benzer, ist ein SL55 AMG, ja, für die es interessiert. Und ja, war ich dann halt da, eingekauft, ließ das, alles nothing special, war an sich ganz cool. Habe auch das eine oder andere ähm, nette Teil gefunden, kann man sagen. Kann ich auch mal ein Video dazu machen, mal gucken. Aber ich will ja an sich nicht so angeben. Und auf jeden Fall, ja, war das dann ganz cool. Und ja, aber ja, dazu war dann alles cool, ja, so viel kann man sagen. Also da ist dann bis jetzt nichts passiert. Aber als ich dann rausgegangen bin, in mein Auto einsteigen wollte, dann ist mir was ins Auge gegangen, ja. Und es mein komplettes Auto voller Vogelscheiße, ja. Also, das war total angekackt. Und da dachte ich mir erstmal, was ist jetzt los, ja. Und ja, da war ich natürlich erstmal ein bisschen, ja, wie soll man sagen, wütend, ja. Kann man, glaube ich, auch verstehen, wenn der neue Benzer hier total vollgeschissen ist. Und da fragen sich natürlich viele, yo, Boss, was hast du denn gemacht? Und das Erste, was ich gemacht habe, ja, ich habe halt meine goldene Gun aus meinem Gürtel geholt, ja. Ich habe dann erstmal ein paar Vögel erlegt, ja, weil so im Eifer des Gefechts... Ich war dann sauer, ja, habe ich das erstmal so gemacht als Rache. Aber das hat mir dann mental noch nicht so geholfen. Und dann habe ich erstmal, ja, mein Benzer neu lackiert, dies, das, damit alles wieder schön fresh ist. Aber dann, meine Freunde, dann kam mir die Idee, warum das so war und wieso, weshalb, warum, ja. Wer nicht fragt, bleib dumm. Und warum die Vögel das gemacht haben und alles, ist mir dann halt eingefallen, ist mir dann alles klar geworden, meine Freunde. Und ja... Aber die Zeit ist jetzt ja auch schon rum. Werde ich euch dann im nächsten Video erzählen, warum die Vögel meinen Benzer angekackt haben und was ich dann mit den Vögeln gemacht habe. Und euer EMPW, der Bosses, auch noch die Bitches, no homo, skurr. Freut euch aufs nächste Video und Daumen hoch, meine Freunde. Daumen hoch, nicht vergessen, ja, skurr.